Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ich sitze mal wieder in meinem Auto. Und das ist hier heute der zweite Versuch. Weil gestern war Mittwoch, ich wollte es gestern Abend noch schnell hochladen. Aber die Technik wollte nicht. Was auch immer da war, ich habe keine Ahnung. Also versuche ich es heute nochmal. Heute ist Donnerstag. Ich weiß nicht, ob ich es heute Abend noch hochlade. Das. Äh, oder nächsten Mittwoch, keine Ahnung, das muss man dann mal sehen. Gut, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich möchte mich als allererstes mal bei euch bedanken, dass ihr so fleißig meine Videos guckt und mich abonniert. Ich weiß es gar nicht so irgendwie 1600 irgendwas Abonnenten. Nehmt doch mir bitte nicht übel, ich gucke da immer nicht so genau drauf. Aber es gibt zumindest eine, naja, nicht geringe Zahl, die sich für meine Videos äh, interessiert und auch wenn es erscheint, daran erinnert werden möchte. Deshalb macht man ja so ein Abo. Ja, was ist demnächst hier auf dem Kanal zu sehen? Ähm, es war ja jetzt äh, zwei Teile mit dem Titel Projekt Possendorf. Das ist also sozusagen das neue Bahnhofsprojekt, was jetzt momentan anliegt und dem ich mich jetzt zusammen mit dem Modellbahnkollegen, wobei eigentlich muss man es umgekehrt sagen, er mit mir, äh, uns eben widmen, ne? diesen, diesen Modulbahnhof zu bauen, weitestgehend nach Vorbild. Im Zustand, so ungefähr 1907, das ist ja also eigentlich ein Epoche 1 Bahnhof, der aber so in dieser Art auch in der Epoche 2 einsetzbar ist. Ich werde mich höchstwahrscheinlich äh, nach wie vor nicht irgendwie da bei Treffen teilnehmen, die jetzt andere Epochen beinhalten. Äh, das liegt unter anderem auch daran, dass dieser Bahnhof da haben rein, Epoche äh Quatsch rein, RP25 tauglich ist. Also es gehen dort, was jetzt die Räder angeht, nur die allerneuesten Nem-Räder. Also ich habe jetzt ein paar Wagen von, von brava äh, Also die gehen da drüber, ohne dass sie da auf den Kleineisen auflaufen. Einfach weil die Gleise, das ist Code 60. Das ist eigentlich für h unüblich, dass man das so baut, aber ja, ähm, das ist jetzt so eine längere Geschichte mit den Gleisen. Also das, was jetzt Tillich zum Beispiel ausliefert, ne? dieses Code 83-Gleis oder Rocco, das ist quasi unser heutiges modernes Gleis. Wenn das irgendeine Strecke neu gebaut wird, dann ist das natürlich nicht Code 83, weil wir sind ja im Vorbild, ne? aber das ist dann, wenn man es umrechnet, hätte es ungefähr die, die Höhe des Code 83 gleisprofils Viele bauen ja dann Code 100, also das, das Pico A-Gleis und weiß nicht, irgendwelche Märklin-Gleise, wobei ich glaube, das C-Gleis auch nicht so hoch ist, aber die anderen Märklin-Gleise. Und das ist also alles, äh, ja, wenn man jetzt den Maßstab des Vorbildes anlegt, ist es zu hoch. So, dann gibt es noch ein Gleis, das ist äh, von Peko und von Weinert. Das ist Code äh, 75. Das ist quasi ein Gleis, das so in der Epoche 2, also Ende der Epoche 2 verlegt wurde und auch in der Epoche 3 noch weit verbreitet war. Das ist ein bisschen flacher. Und wir haben natürlich jetzt ein Länderbahngleis. Das ist natürlich noch flacher, deshalb eben das Code 60. Das ist, wenn man es jetzt umrechnet, das soll ja quasi ein sächsisches Gleis darstellen. Das nennt sich 5A, also römisch. In Sachsen hat es immer irgendwie mit römischen, römischen Zahlen. Das nennt sich 5A. Und. Ich bin mal gespannt, wie sie sich hier einordnen. Ja, gut also nennt sich 5a und ist also eine sächsische Norm okay, die also weiß ich nicht wann die angefangen haben das zu bauen allerdings gab es das also 1906 1907 gab es das schon ja das äh, da habe ich jetzt am letzten wochenende habe ich fünf videos hochgeladen und da ist also eine weile habe ich jetzt stoff ja, der jetzt äh, die nächsten Wochen, immer Freitags, 19 Uhr dann erscheint. Äh, jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, für den Fall, dass ich das heute Abend noch mache gibt es dann morgen dann wahrscheinlich allerdings nicht, nicht Possendorf, sondern es gibt... und vorne auf die Kreuzung äh, gibt es nicht Possendorf, sondern es gibt äh, Sturmtal, also das Modultreffen in Sturmtal wo wir schon den ersten Teil gesehen haben und der zweite kommt jetzt am Freitag ja, das ist erstmal das, was jetzt schon hochgeladen wurde im Moment quasi in der Pipeline, wie man auch so neudeutsch sagt ist wieder das Thema, ich habe das schon x-mal angekündigt und noch nie gemacht. Ähm, Modellbahnbetrieb. Also wo es jetzt nicht darum geht, irgendwelche Züge auf der zweigleisigen Halbstrecke kreisen, im Blockabstand kreisen zu lassen, sondern sagen wir mal ein möglichst vorbildnaher Betrieb, wie wir ja auch im Fremd gemacht wird. Es gibt da allerdings eine kleine Überraschung wo ich jetzt mal ein kleines bisschen spoilere. Und zwar der eine oder andere von euch wird sicher den Kanal ähm, Die Frau vom Erdbergkopf kennen. Die macht auf ihrem Kanal sehr häufig irgendwelche Buchvorstellungen oder was weiß ich alte Modellbahnhefte und Gleispläne und was der Graf, was noch, äh, was sehr interessant ist. Und sowas ähnliches möchte ich jetzt auch machen und zwar mit dem Buch. Was ich mir eigentlich, naja, das Wort hat ja irgendwie 5 Euro gekostet oder so, aus dem Jahr 1974, Modellbahnbetrieb vom Transportverlag, glaube ich, also aus der DDR. Ne? Und ich dachte, ja, mal sehen, 5 Euro, äh, da kannst du ja nichts falsch machen. Also, da guckst du mal, was die sich da vorgestellt haben. Und ich war sehr, sehr überrascht, was ich dort vorgefunden habe. Und werde also für mein, äh, für mein Video, oder es werden wahrscheinlich mehrere werden, weil ich habe dort irgendwie, was weiß ich, 50 Seiten digitalisiert. Die werde ich natürlich nicht alle bringen, um Gottes Willen, aber die erleichtern mir das Thema noch einmal durchzuarbeiten. Und ich werde das quasi zur Grundlage nehmen, für das, was ich zum Thema Betrieb dann sagen möchte und darstellen möchte. Ja, und dann hoffe ich, dass das jetzt innerhalb der nächsten Wochen, dass ich dazu komme, dieses Video zu machen. Und das muss überraschen. Also im Moment muss ich mich selber überraschen lassen, was daraus wird. Ja. Zuerst so mal das, was jetzt so naheliegend ist. Es gibt dann in diesen Jahren. Es gibt also noch diverse Treffen, also es gibt jetzt, als, also quasi schon letzte Woche, äh, es gibt in Süddeutschland eine Anlage, die Modellbahn in der Scheune, das ist eine nachgebildete Schwarzwaldbahn, Und, oder Bahn im Schwarzwald, das ist auch die Höllentalbahn, oder ich weiß es, wie gesagt, ich sitze im Auto, ne? ich habe jetzt nicht das Buch vor mir. <lacht> Ich stecke da auch, was Süddeutschland angeht, stecke ich auch wirklich nicht im Stoff, also ich kenne mich in Sachsen halbwegs aus, aber ansonsten. Ja, das ist, also ich kenne bloß die Modellbahn, die hat äh, der BIM, werden kennt, na, der hat ich schon mal vorgestellt, der hat da mit seinem Mobile-Pros mal irgendwas an der Beleuchtung gemacht. Und Naja, und da geht es nächste Woche hin und da hoffe ich, dass ich auch zum Film komme. ja und das wird in absehbarer Zeit, hoffe ich zumindest dann das nächste Video werden es gibt dann im April gibt ein Modultreffen allerdings TT da will ich auch Possendorf besuchen, da gibt es nämlich die TT-Version von Possendorf. Das ist auch sehr interessant und ja, da schauen wir mal, was da wird. Also ich habe mich da richtig regulär angemeldet. Also da ist es ist bei solchen Treffen, wenn man da so spontan auftaucht, das kommt dann wahrscheinlich nicht so gut. Und da schauen wir mal, was da geht. Und ich hoffe, dass da auch ein Video, also mindestens ein Video, daraus springt. Dann geht's weiter im Mai. Da wird das bisher größte Epoche 12 Remo-Treffen stattfinden. Und zwar in Norddeutschland, in Klappenburg. Wer jetzt da in der Nähe wohnt, ich weiß jetzt wieder nicht, wie es mit Besuchern ist. Da muss ich dann erstmal anfangen aber, also wer jetzt an dem Thema Fremo interessiert ist, äh, ihr wisst ja, Diskussionen, die hat man schon oft, Na, also da es ist es keine Ausstellung, man kann dort zweckmäßigerweise nicht mit Familie, Kind, Kegel und Hund auftauchen, das ist äh, jetzt eher, naja, sondern das ist für Leute, die sich wirklich für das Thema interessieren, ja, weil, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie dort die Bedingungen sind, das ist auch wieder eine Turnhalle, ich gehe mal davon aus, dass man das jetzt nur mit geeigneten Turnschuhen betreten kann. also wer dennoch Interesse hat, kann sich da ruhig bei mir melden, ich kann das dann weitergeben und dann kriege ich mir erst mal eine Antwort, ob das geht oder nicht, ja, also das, wie gesagt, das liegt da nicht in meiner Macht, weil ich bin auch nur Gast. Äh, da wurde ich angefragt dann, äh, ob ich dann Possendorf mitbringen kann. Das wird also sozusagen der erste Einsatz von Possendorf außerhalb von Sachsen. Weil wie gesagt, das Ende Treffen war ja nicht Fremau und das war, auch nicht, äh, war ja auch ein Testtreffen. Und ja, der Test der Bahnhof bestanden. Also sicher nicht mit Auszeichnung, weil <lacht> er ja, zu Beginn des Treffens gar nicht fertig war. Äh, aber da machen wir dann noch irgendwie ein Video in dem Rahmenprojekt Possendorf. Äh, wo wir das Sturmtal treffen. Also ich habe in dem zweiten Teil glaube, ein bisschen was gezeigt. Aber jetzt nicht so viel. Damit dann also noch Platz ist für so ein Projekt Possendorf Video. Da müssen wir dann mal schauen. Ich muss dann auch mal ein paar Aufnahmen machen. Sagen wir mal von unter den Modulen, also ich habe jetzt, was der nächste Teil wäre, ist die Elektrik. Also da habe ich, weiß ich nicht, 20 Sekunden Video oder so und ein paar Fotos, also da kann man kein Video draus machen, also da muss auch ein bisschen was passieren. Ja, und da werden wir wahrscheinlich dann sozusagen die Tests dann, den Test dann so ein bisschen verwursten, dann in diesem Video. Ja, Kloppenburg, dann ist Sonderbase da wird dann wieder gebaut und gegrast und was auch immer. Es gibt dann irgendwie meine eine Essstörung in Burna. Äh, da seid ihr alle herzlich eingeladen. Ich habe allerdings noch keinen Termin. Ich weiß bloß, dass das in, in Burna stattfindet. Wo genau kriege ich raus. Also das muss ich bloß in die Mail gucken. Aber ich habe jetzt, weiß ich wie das, wie das hästert dort vor Ort. Ja? Weil ich war da auch noch ich weiß bloß, dass es gegenüber von dem eigentlichen Borner Modellbahnverein ist. Und ja, da seid hat sich eingeladen, könnt ihr mich alle besuchen. Auf der Ausstellung, das ist da kein Problem. Ich weiß noch nicht genau, was ich dort mache. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Platz ich dort kriege. Es wird letztendlich wahrscheinlich wieder aufs Begrasen oder irgendwas Landschaftsbautechnisches hinauslaufen. Äh, denn und also den Bahnhof jetzt dorthin zu stellen und da hin und her zu fahren, das bringt glaube ich nichts. Das ist, äh, da muss einfach ein bisschen mehr. Also wenn es spaß ist habe, mal sozusagen mit Modulen, die schon existieren und Modulen, die man noch bauen müssen, mal so ein, so ein Ausstellungstestaufbau mal gemacht. Das ist dann irgendwie, glaube ich, ich. 5x15 Meter oder 5x12 irgendwie so in der Dreh trage ich dann als Platz und natürlich noch, also das kann man auch nicht alleine dann bewirtschaften, muss man mindestens ein Zweiter sein. Und das ist aber noch Zukunftsmusik, das wird auch nicht nächstes Jahr und wahrscheinlich auch nicht übernächstes Jahr, sondern was weiß ich, vielleicht mal in 5 Jahren oder so hoffe ich, da, das ist eigentlich das Ziel, dass man da mit den auch also ist auch nicht auf 1.30, sondern flacher, dann mal auf Ausstellung geht und dann mal da ein bisschen was zeigt. Also es wird ja sagen, mit dem anderen Possendorf, was es ja schon in Hannover gibt, das in Dresden, die Dresdner machen das ja schon. Das ist auch sehr schön, was sie machen, die haben auch sehr schöne Bahnhöfe, sie haben praktisch fast alles, was auf der Windbergbahn gibt, haben sie nachgebaut. ein Kritikpunkt für mich, das liegt aber immer daran, wenn du viele Leute hast, die alle verschiedene Ideen haben, dass dort quasi so ein bisschen epochemäßig alles durcheinander fährt. Also vom Länderbahnzug bis, weiß ich nicht, Epoche 4 oder 5 wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall 4. Fährt also da alles durcheinander und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht so ganz meins. Also ich hätte da, was weiß ich, an dem Tag das, am nächsten Tag das. Ja, das aber da, wenn da, was weiß ich, jetzt hier der Museumszug, der, Museums, der, der Länderbahnzug, da neben der v 60 steht, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist dann irgendwelche modernen Güterwagen. Aber das das müsste selber wissen und das ist auch, sagen wir mal, es ist ja nicht so, dass es keiner sehen will, sondern ganz im Gegenteil, das ist also auch immer dicht umlagert. Also es kommt ja, also, bei den Besuchern an. Also sagt man es kommt bei den Besuchern an, also ist richtig. Aber es ist halt nicht meins. Ne? Also ich, ich stelle mir das anders vor. Aber gut, weil ich werde dann entweder Länderbahn fahren, das da habe ich nicht genug, oder Epochenspo. Und da eben auch 20er Jahre, so würde ich das dann, da gibt es ja genug zu erzählen. Dann würde man natürlich nicht den strengen Fremdwebetrieb machen, sondern man da wird das alles ein bisschen beschleunigen, dass sich also immer was bewegt. Also dass das nie Stillstand ist. Das ist bei einer Ausstellungsanlage immer wichtig. Es ist nie so der Verkehr wie auf einer zweigleisigen Strecke, wo dann die Züge da im Blockabstand sich da gegenseitig so fast ins Hinterteil fahren. Aber es, ist, es muss Bewegung sein. Das ist auch das, was eigentlich immer genurkelt wird, wenn dann wirklich mal irgendwelche fremo leute noch eine Ausstellung auftauchen. Mit Fracht und kommen, die kann man da hinlegen und das zeigen. Aber das muss da glaube ich nicht sein. Gut. Ähm, ja, jetzt bin ich irgendwie von... Das heißt, das da gekommen. Ja, wir warten, äh, was so dieses Jahr noch alles abgeht. Im Oktober wird es dann ein Treffen, was, hoffe ich, dass es das gibt. Ne? Das ist momentan geplant, da gibt es noch so ein paar kleine Problemchen. Da haltet ihr euch bitte an den Kanal immer schlecht gelernt, denn ihr wahrscheinlich alle abonniert habt. Wenn nicht, dann macht das schnell. Ne? Weil da läuft dann die ganze Werbung, ich werde dann zwar auch versuchen, da ein bisschen was zu machen, aber da werde ich auf jeden Fall auch da sein. Also hoffe ich, dass ich da, da bin, weil mein Modellbahnkollege, der hat ein bisschen ein paar Probleme mit äh, der Familie. Er kommt da mit seinem Kind, kann er nicht weg. Aber es wird man sehen, dass man wir es irgendwie organisieren soll, mit hin und her äh, fahren dass wir das also durch mit drei kriegen. Ja. Also ist jetzt momentan... also ja. Dann ist dann weiß ich nicht, inwieweit jetzt irgendwie noch ein Epoche 3 treffen ist oder ein Epoche 4 treffen wo ich, was weiß ich, in der näheren Umgebung dann doch noch irgendwie doch mal noch hinfahren also das kann ich jetzt so nicht sagen weil ich einfach den plan jetzt nicht im kopf habe aber es wird dann sozusagen jahresabschluss ist immer ein treffen 30 km kommen, buckern epoche 2 treffen 30 km kommen. da wo ich jetzt noch immer also wenn es dann stattgefunden hat weil wir haben ja jetzt wegen corona da haben wir es ja immer erstfallen lassen müssen, Und bloß es ja jetzt das erste Mal wieder in der reihe gekriegt. Ja, das ist dann der Jahresabschluss. Was auch noch so halb fertig ist, ist so ein Video. Ich hatte ja mal angefangen, hier Jahrbuch der Erfindung. Da ist auch der zweite Teil, der ist schon, da muss ich bloß nochmal recherchieren und gucken, wo ich das Buch hingetan habe. Also zu recherchieren. Also das äh, soll auch noch dieses Jahr kommen. Ja, und Dann gibt es ähm, die eine oder andere kreative Idee, die ähm, so in den Kopf kommt und die man dann umsetzt. Ich wollte auch schon immer mal ein Kupplungsvideo machen. Also mal sehen, vielleicht wird das was im Sommer. mal sehen. Schauen wir mal. Ja. Also noch was. Ganz wichtig. Ich habe ja ich habe so ein Kanalvorstellungsvideo, also wenn ihr auf meinen Kanal klickt ist das ein Video. Da ist unter anderem die Rede vom Discord. Warum erzähle ich das? Weil mir YouTube auf den Geist geht und mir ständig mitteilt, ich möge doch die Kanalmitgliedschaft aktivieren. Was ist eine Kanalmitgliedschaft? Kanalmitgliedschaft, äh, da muss man erst viel Geld bezahlen und dann wird man, unterstützt man den Kanal und dann kriegt man irgendwelche besonderen äh, Vorteile. Was weiß ich, sind die Videos eher oder sind die Videos ohne Werbung oder irgendwas komisches. Ähm. Ja, ich denke dran rum, aber die eigentliche, also ich neige eher zu der Variante, ich aktiviere das, stelle da den niedrigsten Preis ein, den es geht, mache ich keine Werbung dafür, erzähle euch, wenn ihr viel YouTube guckt, holt euch lieber Premium als irgendeine komische Kanalmitgliedschaft, weil ihr guckt ja nicht nur meinen Kanal, sondern ihr guckt ja was weiß ich wie viele andere Kanäle Und wenn man überall Mitglied sein will, dann wird es teuer. Also ich kann ohne Kanalmitglieder... Das ist ja ein Hobbyprojekt, ne? Also es ist ja schön, wenn was reinkommt im Hobby, aber das ist wirklich... Äh, wer das gerne machen möchte, der soll das dann tun, aber äh, ja, die eigentlichen Kanalmitglieder und jetzt sind wir wieder bei Discord, die sind bei Discord. Bei Discord ist es so, dass ich dann... Verschiedene Videos, äh, Sachen wie so ein Arbeta-Test. Ne? also die gibt es dann eher zu sehen, ihr könnt dann reingucken, ihr könnt euch da eine Meinung bilden, ihr könnt mich auch mal kritisieren oder irgendwelche Fehler, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe, weil nichts ist ohne Fehler, ne? also es ist ja so, dass ich dann, naja, wenn man jede Woche ein Video rausbringen will, dann muss man sich immer ein bisschen und dann ist man immer ein kleines bisschen in Eile. Und ja, dann passiert schon mal, dass was falsch ist. Also, das, also, ich kenne jetzt, was weiß ich, wenn man jetzt im Fernsehen guckt und wirklich da mal ein Thema hat, wo man sich gut auskennt, da sind immer irgendwelche Fehler drin. Also, das, das geht eigentlich so gut wie nie fehlerfrei ab. Ja, dann kann ich das machen. Ja. So, und ihr könnt dann quasi im Discord könnt ihr dann. Beta-Tester so, sein ne? und kriegt die Videos eher und wenn dann kritisieren. Das ist die eigentliche, also aus meiner Sicht, die eigentliche Kanalmitgliedschaft. Wer sich bei Discord ein bisschen scheut und das nicht kennt, ja, ihr kennt ja Facebook vielleicht. Ne? Facebook hat so ein bisschen den Nachteil, äh, der Herr Zuckerberg, der sammelt keine Daten. B. Man liest dort jeden Tag, also mit wachsendem Freundeskreis liest man dort jeden Tag allerlei politischen Unsinn. Ja, also das ist links wie rechts, Mitte, von hin, was noch immer, jede politische Richtung bildet sich dort ein, irgendwas sein zu müssen. Und das Niveau dann in der anschließenden Diskussion ist meistens auf sehr niedrigem Niveau. Also nicht immer, aber immer öfter. Und das alles habe ich bei Discord nicht. Bei Discord müsst ihr euch so vorstellen wie WhatsApp. Aber mit verschiedenen Kanälen. Also so thematisch halt verschiedene Kanäle und ich kann auch dort, also auf meinem Discord ist auch noch Vom Und ja, und man könnte jetzt auch dort Livestream, also was weiß ich, irgendwelche Bildschirminhalte teilen, wenn irgendwelche Fragen hat, oder was auch immer. Und also das ist eigentlich ein, ein recht nettes Werkzeug, finde ich jetzt zum Austausch. Und man, ist ganz Politquatsch Quatsch nicht. Ne? Weil dort natürlich, ich meine, wenn es auf meinem, da gibt es natürlich auch mal eine Diskussion, aber in dem Moment, wo irgendwer dort ausartet, dann fliegt er raus. Ne? Also das ist, das ist, äh, viel, viel da als Facebook. Aber irgendwie auch so ein bisschen auf Facebook im Kleinen, ne? wie so eine Facebook-Insel, könnte man sagen. Ohne Mark Zuckerberg. Meine Discord sammelt sich auch bis dort, weil das ist ja nicht umsonst äh, umsonst. Aber ja. Also das würde ich euch ans Herz legen. Vor allem diejenigen, die jetzt äh, vielleicht auch so ein bisschen. Äh, Epoche 2-affin sind. Oder für alte Epochen. Jetzt, also nicht bloß Epoche 2, sondern auch Epoche 1. Ja, also das wäre, ich würde es schön finden, wenn da sozusagen die Diskussion dann, wenn da noch ein paar Leute dazu stoßen würden, dass wir da uns da ein bisschen austauschen können. Weil wie gesagt, ich habe auch, hab auch eine Facebook-Gruppe, also, aber wie gesagt, Facebook will ja nicht jeder, aus altbekannten Gründen. Dann halt Discord. Ja. Das ist eigentlich, kommt das so ein bisschen so aus der Gamer-Szene, die sich dann, was weiß ich, wenn man da irgendwie zusammen irgendwas, irgendwelche Online-Spiele spielt und sich irgendwie organisieren will, dann... Gibt es dann Möglichkeiten, immer TeamSpeak, was aber Geld kostet, und dann eben auch Discord, was kostenlos ist. Also zu in Grundversion. Ja, so viel dazu. Habe ich noch was vergessen? Achso, ja, äh, nochmal Discord. Ich hatte mal vor längerer Zeit da auch heraus dass ich freitags, wenn meine Videos erscheinen, äh, dann immer anwesend bin, 19 Uhr. Habe ich in den letzten Monaten nicht gemacht. Einfach, weil ich viel zu oft alleine da saß. Und wahrscheinlich diese 1700 Abonnenten und dann noch durch den Discord-Filter einfach die Substanz einfach nicht da ist. Und da wirklich ja, immer irgendwelche Gesprächspartner zu finden. außer der Reihe sowieso nicht. Also, das klappt selbst in gut besuchten... Ja, was ist gut besucht? Also, gut besuchten Model und Discords, Es gibt ja außer meinem noch andere, die auch ein bisschen mehr Mitglieder haben. Also, da klappt das nicht. Aber ich versuche jetzt wieder, Freitags da zu sein. Nächste Woche wird es nicht klappen. Weil, wie gesagt, da bin ich unterwegs. Aber diese Woche werde ich es versuchen. Das heißt, wenn das Video wirklich heute Abend noch geht. Ne? Gut, soweit so gut. Haben wir, glaube ich, alle Themen durch. Ist gerade wie lange? 30 Minuten da habe ich jetzt schon wieder geschwatzt. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und möchte mich nochmal bedanken bei euch, dass ihr hier den Kanal abonniert habt. Und auch dieses Video hoffentlich bis, bis hierher ertragen habt, ja, einen schönen Abend und macht was draus.